Ich habe das Ali ausprobiert. Das ist also die Ali-Übung vom Buch, weil ich manchmal ähm, Aggressionsprobleme und die Übung hat mir eigentlich sehr gut geholfen. Ist a steht für Ausatmen, ist l steht für Lachen und I steht für Innehalten. Also, dass man mal in sich hineingeht und über was nachdenkt und so. Also, als erstes probiere mir zu beruhigen und ähm, versuche zu lachen, also an schöne Sachen zu denken. Und dann beruhige ich mich eigentlich ganz schnell wieder. Zum Glück habe ich jetzt nicht mehr so Probleme. Deswegen muss ich es jetzt nicht mehr so oft machen. Meiner Schwester habe ich es auch mal vorgeschlagen. Meiner kleinen Schwester. Und bei ihr hat es auch funktioniert. Ja, einmal mit der ALI-Übung kann man sich in gute Stimmung bringen. Oder auch ähm, wo man so ein bisschen um einen Dumm schaut, weil so. jetzt zum Beispiel ist der Schnee wieder da, oder ähm, die Vögel kann man jetzt wieder aussehen oder die Insekten auch. Und das bringt mir oft auch eine gute Stimmung, weil ja, ich entdecke halt einfach was Neues und dann bin ich glücklich drüber. Man schaut so, was man so sieht, weil wenn man traurig ist, man sieht man nicht so wirklich was, weil wenn man glücklich ist, man sieht man viel mehr, weil man viel mehr wahrnimmt und das alles viel lustiger ist, wenn man so schaut und so. Und da haben wir ja so meinen müssen, was man sehen und das habe ich auch ganz lustig gefunden. Also ich habe herausgefunden, dass meine Stärke so ein bisschen beim... Malen leg. Also, ich kann schon eigentlich ganz gut malen und das habe ich in letzter Zeit herausgefunden. Das Buch hat sehr viele Infos über, wie man sie besser in gute Laune bringen kann. Oder was durch das Buch kann man auch voll gut seine Interessen finden, weil da auch bei Übungen drin sind. Und man entdeckt ein bisschen mehr, was am selber sehr besonders ist, weil ich davon noch nie so richtig drüber nachdenkt, wer oder was mir eigentlich so besonders ist. Aber jetzt weiß ich, dass man meine Freunde und Familie eigentlich am wichtigsten ist und das habe ich eigentlich auch durch das Buch herausgefunden. <lacht> ist also eine Übung, dass man die Sinnesorgane und so besser versteht. Ähm, zum Beispiel, dass man langsamer isst, dass man auch schneller weiß, wenn man satt ist und dass man das Essen mehr genießt. Und oh, bla, ähm, das habe ich, hab ich auch mal ausprobiert und das ist voll cool, weil zuerst habe ich also so viel gegessen und habe nie richtig mitgekriegt, wann ich jetzt früh war und dann habe ich mir ich habe probiert zu essen und dann habe ich gar nicht so viel gegessen und war voll schnell, voll eigentlich. Und so sind da auch voll coole Sinnesorgane, also, also beziehungsweise das sind alles Sinnesorgane, so wie Gefühle, Hören, Riechen und da war so eine Übung. Also wir sind da in, um, in den Religionsraum gegangen und da waren so verschiedene Stationen. Zum Beispiel einmal haben wir uns die Augen verbunden und haben es gegessen und haben erschmecken müssen, was für, uh, was für ein Essen das ist. Die Übung war eigentlich ja nicht die schwerste, aber auch nicht die leichteste, weil es gibt ein paar Essen, die fast gleich schmecken. Und ja, aber ich glaube, ich, alle Roten. Oder wir haben mal ein blind ähm, Gegenstand erfüllen müssen. Und zum Beispiel war dabei so ein kleines Spielzeugauto, dann ein Wattestäbchen und sowas. Und hören haben wir auch was müssen. Ähm, unsere Partnerinnen haben was auf den Boden geschmissen und wir haben dann erhören müssen, was da auch hingefallen ist.